Okay, der kam ein bisschen früher als gedacht. Kam er ja schon nach einem Kampf und ja, äh, meinetwegen. Versuchen wir mal. Ja, versuche mich an Delion. Wird schon klappen. Ich habe so, ich habe die falsche Dings ausgewählt, falsche Klasse, aber irgendwie nur Superball. Da kann irgendwie nicht stimmen, ne? Aber na gut. Ähm, versuchen wir mal. Warte mal, warum hast du den? habe ich doch. Egal. Tarnsteine. Feuerfee, das ist viel Der sollte mich nicht kaputt hauen Ja. So, tarnsteine für deinen Glurak gleich. Irgendwie habe ich, habe die falsche Klasse ausgelegt Das jetzt richtig doof. Und der erste Kampf, der war ganz schön schwer. Den habe ich gerade mal so geschafft. So wir bleiben natürlich hier bei mein Stalos erst einmal. Ne das Team seht ihr gleich. Ich habe es extra so ummodelliert, dass ich vielleicht gegen das Glurak eine Chance habe nein das gibt es jetzt nicht ah, den doch kaputt okay, ähm, nee, ein angriff überlebt ich leider nicht mehr dreck jawohl geil so, wenn er jetzt ein glück aufpackt ne, den einmal deiner maximiert dann wäre eigentlich nicht schlecht dann hat er schon mal ein Runde hier verballert so, komm. Oh nee. Gott. Dreck. Von Spitzenstein gestoffen, aber äh, bringt leider alles nichts hier. Ja. ja, komm. Will's jetzt nicht so bringen, aber gucken. Boden. Okay. Ja, ich habe so Gefühl, das Viech ruiniert mir jetzt ja alles. So, so sieht mein Team aus. ja einmal das wie hier dieses äh, ja. Wasserfossil-Pokémon, was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Problem ist, wir kämpfen jetzt gegen das Viech und das macht uns jetzt wahrscheinlich fertig. Ne? Und ich brauche das wie ich gesagt für Glurak später, aber ich habe noch ihn ja. Ich muss jetzt überlegen, ey. ich würde ich würde das gerne mal gewinnen. Ey. Also. Länder könnte ich einsetzen, aber was also wir machen jetzt. Aber der macht mich mit einem Pflanzenangriff weg. Hey Rione hat eine hohe Verteidigung und nun Angriff. Ich versuche da jetzt so weit. Wasser-Pokémon brauche ich gleich für Glurak. Ich hoffe, dass ich den in sein Da einer ich Glurak jetzt deiner Schwarm ein. Hoffentlich haut den weg. Ich krieg leider nur ein Angriff rein wahrscheinlich. Weil mein unglaublich langsam ist. Aber gucken wir mal. bitte, ich mal richtig dann auch hinter mich bringen. Oh, bitte. Bitte tu nicht so sehr wie trommel macht mir machen pass auf. Nein, gut bitte nicht angriff okay das ist kein problem so ich müsste ich jetzt mit einem schlag kaputt haben kommen okay. alles klar jetzt kommt der in seinen Glurak und jetzt wird es wehtun gegen den wollte ich eigentlich dings hier einsetzen aber oh gut oh gott ich muss gleich nur noch einmal schneller sein dann war es das deiner bocken blödes in seinem schneller, macht mich jetzt mit einer Solarstrahl kaputt. Und das war's. Hoffentlich ist mein fossil Pokémon schneller als den in seiner geiger deiner max form Und dann könnte er noch was werden. Komm, komm, komm, komm, komm, deiner was komm um nicht hat er nicht sein Pflanzen angefangen gesetzt okay deiner Brocken vierfacher Schaden nee so eine blöde Beere aber müsst müsste trotzdem komm schon deiner Brocken vierfacher Schaden ich hoffe ich habe die richtige Klasse aber auch jetzt gehabt da stand nämlich nur super weil das hat mich irgendwie nervös gemacht ja, hat den Schaden reduziert trotzdem tot. Ja, ich meine, ich hatte schon höher als die Das macht mich jetzt echt nervös. Jetzt echt das falsche ausgewählt und würde mich jetzt voll aufregen. Dein Team ihr strahlt selbst heller als ich, damit hast du ja einen rangstuf verdient. Allerdings werde ich auch an Stärk zu legen. Okay, ich hatte schon höheren. Das habe ich glaube schon alles gelesen. Ne? Das Rang 10 erreicht, was ich über bei Klasse erreicht hatte, ich doch schon oder bin ich wieder abgestiegen? Muss ich wieder übersteigen? Fähigkeiten kapsel aber oh, das ist nicht schlecht. Handvoll Ernstmünze und 20 GP, aber ich hatte doch schon oder Hä? oder hat noch nicht. Oh Gott, hier geht es immer noch weiter. Direkt okay, dann, ja, sehen wir uns, wenn ich da mal weiter und so sehen wir uns wieder in der Hyperklasse gegen Deleon. Und ja, das ist jetzt der fünfte Kampf oder so in der Hyperklasse, Hyperballklasse. Und da steht er schon wieder. Und ja, gut, bis jetzt lief es gut mit dem Team, dass ich beim letzten Mal schon hatte. Ist diesmal auch funktioniert, lieber? mit der gleiche Stadt wie beim letzten Mal, gut zeichen ist natürlich, was jetzt mal alles kommt. Der Tag Start habe so die Verteidigung jetzt maximiert. Und mir irgendwie nur so sechs Punkte oder so. Oh Aber ich, ich habe bewusstheit, die meine Tarnsteine definitiv noch aus. Gut. Gut ist, ich weiß, was ich gegen das ich einsetze als nächstes. Äh. Ja, ich sowieso jetzt also. außer also, wenn er neben Gaun hätte, aber bekomme ich da ja nicht. Ja, okay, egal, das Gluak ist geschwächt. So, Und ich setze jetzt was ganz das ist ein und zwar moss. so die sache mit dem fossil pokémon ne? ich habe vergessen wie jetzt nur mein echt heißt äh, es oder irgendwie so machen wir sogar richtig natürlich äh, hat titan kiefer war ganz schön überpowered ist ne? und ja der hat bis attacken ne? kämen bis hier guck ich mal den effekt von diesem Ding an der anwender beißt mit seinem harten team zu kommt er vor dem ziel zum zu verdoppelt sich die stärke attacke also der Typ hat jetzt mal so 170 Stärke plus Stab, was so irgendwie um die 200 Schaden bedeuten würde. Plus Titankiefer, also das Viech macht unglaublich viel Schaden, wenn es als erstes ankommt Ich habe natürlich die Initiative hochgeballert und ja, die Sache ist die, ich weiß nicht, ob dieser Effekt noch bestehen bleibt, wenn das Viech deiner maximiert ist. Aber ich mache trotzdem mal deiner Flut, kommen Na gut, ist. Ich glaube, Liberlo wird jetzt nur so mit Feuerangriffen um sich her schmeißen. Ne? Ich weiß nicht, was der noch für andere Angriffe hat. Aber ich versuche es mal, weil ich das Wasser mache. Also, Feuer bringt schon mal nichts. Guck mal mal. Jetzt bitte sagt mir, ich bin schneller. Nee, so was von geil. Okay. Müsste ich eigentlich nur den Angriff von dem Glurak aushalten können, was wahrscheinlich hier nach oder danach kommt also ja so ich das schon nicht mehr das ist schon irgendwie oh das ist nicht schlecht Regen wird Glurak okay so komm komm komm komm Glurak die das bedeutet natürlich schon wieder blub die ap weg jetzt muss ich eigentlich nur noch einen Angriff aushalten und schneller als Glurak sein ich irgendwie nicht glaube der Fliege ist weg ich glaube auch kann trifft jetzt immer ne? bei regen trifft orkan immer glaube ne? ich glaub, orkan also, nehme ich jetzt mal an würde ich jedenfalls haben wenn ich hätte dass ich nur deiner max wäre nein ist schneller nein ich bin noch am leben ja du bist sowas von tot dünner flut regen Boah, angeschafft! Boom, du bist weg? Okay, so bitte sagt mir, dass jetzt noch irgendwas langsam ist. Dann schaffen wir das. So weit ist den sein letztes. Das schon wieder Dingens, gott rum max oh Gott, bin ich schneller als das Viech? Ich weiß es nicht. Ich habe keine angriffe Ich wollte dem Wutanfall beibringen, aber habe ich nicht. So, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof ein sandsturm toben da könnte eigentlich auch nicht schlecht sein machen wir das mal der ist natürlich schneller oh, oh gott mein Rionio ist nicht so oh gott einmal getroffen wegen physische angriff ist mein rio gewappnet also kommen der hat eine Schutzweste an also uh, gott das wird nichts Erdbeben kommen oder weg weg, Drachentanz und nee du wirst mich nicht mit einem Schlag kaputt hauen. Tut mir leid, du bist sowieso schon schneller. Also ist das egal. Los, komm, komm, komm. komm, komm, komm, komm nein, du wirst mich nicht mit einem Schlag kaputt hauen. Unmöglich. Gegenschlag wie schneller als ich die macht der erde alter oh mein gott ich kann mich jetzt warum ich kann nicht alles deinen talent zu bewundern noch ein rang höher ich muss noch mal gegen den kämpfen elf pass auf schon klar und für den kampf gegen mich gewappnet zu sein mein allerbestes Teammeister, meister das ist das, nächste mal, das letzte mal letztes mal hier nimm diese uniform als Belohnung. die steht dir bestimmt hervorragend was kampfturm uniform du hast Rang max erreicht du hast die meister bei klasse erreicht okay das, heißt, das ist wahrscheinlich die letzte klasse ne? selber konkurren nämlich fähigkeiten kapsel brauche ich nicht wirklich eigentlich das ist nicht schlecht, gold Ja, voll scheuminze Ich auch noch nicht 50 GP. So. so und da kommt wahrscheinlich noch nochmal Diodon als letztes, ne? Oh Gott. Na oh Gucken, ob wir das auch schaffen. Ich werde es natürlich versuchen, aber ich kann euch versprechen, dass ich es schaffen werde ich habe immer so panik aber mal schauen vielleicht wird es ne? also bis gleich hoffentlich warte mal ich will mir mal die uniform anschauen schon mal hier sind ne? kampfturm uniform also irgendwo in der boutique reingehen erstmal da steht boutique also das war nicht hier in der nähe ne? ich da unten irgendwo oh, nee. wir sind nicht unten nur ein muss die boutique noch mal irgendwo unten so haben wir jetzt die uniform bekommen die, die leon trägt kampft um uniform weiß also nicht hier oh glaube ich oder ich glaube das sorgen nein ist die boutique ich will meine uniform anschauen Sag mal. Hier nehme ich an, Wow. Warum? Okay, dann versuchen wir uns in der meisterballklasse beim nächsten Mal, ne Dann sehen wir uns dann gleich. Ciao. So, und da ist auch schon wieder Delion. Okay hat gefühlt so zehn kämpfe gedauert in der meister klasse bis der mal aufgetaucht ist was ich nicht so toll finde da muss ich echt jedes mal zehn gegner besiegen bevor ich mich den stellen kann nee, nicht gut und ja hoffentlich ist das der letzte kampf und hoffentlich schaffe ich dann ich habe angst aber okay in besser haben wir uns zum ersten mal getroffen und stehen wir hier einerseits ist unsere begegnung ewigkeiten her andererseits ist die zeit wie im flug vergangen und jetzt wir liefern uns beide uns in den kampf von den allerbesten aller kämpfe los so, immer noch gleiches team Hier und da ein paar werte noch maximiert aber okay branner oh, war nicht gut gegen status warum hast du halt immer genau richtig gegen mich so, auf Pflanzen werden ich schlecht aber ich habe nichts an pflanzen attacken erdbeben ist physisch kommen oh mein gott oh das mit Lebensort, okay. auch schon hauptsächlich ein angefaust. aus hat hier und da mal geschafft, hier ganze Teams auszumerzen. Also sobald D leon wieder hier rauskommt, habe ich natürlich keine Chance. Ey. Nee, überlebt er ja nicht. Ja, ich habe die Musik auch wieder geändert, ne? Champion-Thema und das war's mit dem Gott verdammt, ich hab mein erstes Pokémon down gekriegt. So bitte sagt mir du hast nichts was irgendwie wasser absorbiert oder so Bitte sagt mir du hast nichts was wasser absorbiert bitte also ich gucke da, guck da jetzt mal ganz kurz nach ey. Dann, bis ich hier wieder hinkomme ne? so, aber wo oh, musst du irgendwann was... vielleicht machen sollen bevor ich das h2o absorber willst du mich eigentlich verraten h war was kann h2o absorber haben ich weiß natürlich nicht ob er jetzt hat aber dreck hm. er wird das so oder so haben ich weiß das was soll er sonst als haben nicht sehr effektiv Man wird einfach Bitte sagt mir, der den kaputt. Sonst könnte das nervig werden. Ich hätte gerne Regen aktiviert gehabt, aber wird nicht. Glaube ich nicht. Äh. Das ist ein echt zum blöder Startei, den er eingesetzt hat. Das ist bestimmt schneller. Nein, ich bin schneller hau den weg, bitte, bitte. Nein, das sieht nicht gut aus. Nein ich herausfordert, hat nicht ne? da eine der hat zwei ohr okay. so erwarten dass sehen seine versteckte fähigkeit der mit sicherheit wird gerne den sandsturm hier aktivieren dann wird den auf jeden fall dann schon kann ich schlecht sein ein gut bestimmt ne? oder irgendwas anderes ich muss eigentlich nur noch ein angriff aushalten ja. so HP sind schon mal weg Hilter. So, bitte sagt man jetzt nicht schneller als ich ey. Komm, nur schneller als er sein kommen deiner max obwohl das auch jetzt einer weg ich glaube da wird nichts nee. Nee, auf dem hat er jetzt einsetzt kommt schon kommt komm, komm, komm, komm, komm schon, kommt schon das ist jetzt orkan oder so eine weg mich auf jeden fall weg nein dünner brocken dachte okay nach flut Was war das denn ey? Hat nicht denn kann oder so dann hätte mich der beste gewesen jetzt voll gebracht. Okay, Gott, so, bitte irgendwas, was ich, kann irgendwann sehr langsam ist Oder was, was physisch angreift. jo e geil, komm her, meinst ist definitiv stärker? Oh Gott, nein, aber der Quiech wird nie im Leben schneller sein. Und bis macht doppelten Schaden mit Regen, mit Step. Äh. Wegbisse. Oh Gott. War eine glückliche Teamzusammenstellung für mich, finde ich so. Bitte sagt das letzte Mal. Dank dir, Hopp, nur kommt den anderen in meinem Team, kann ich unendlich stark werden. Ich habe schon einmal gesagt, aber der Reiz von Pokémon kämpfen verblasst niemals. Es ist noch viele weitere Kämpfe genießen. So, oh, das war der vielleicht beste Kampf, der jemals im Kampf stattfinden wird. Irgendwie nicht. Ach, was rede ich da du nicht wir schaffen es sicher einen noch besseren Kampf hinzulegen. Wir mich auf den Arm nehmen. Ich hoffe, wir kämpfen mal wieder champ das uns unsere leistung von eben übertrumpfen oh mein gott noch mehr ein sieg bei in der meister war das hast haben sich deine pokémon ein besonderes band verdient ja, das alles so ich bin jetzt nicht aufgestiegen ne? das Ding ist maximal ich weiß jetzt nicht ob ich jetzt noch weitermachen kann oder so aber äh das sind die pokémon nicht gerade auf der 100 übrigens ich jetzt ein band bekommen ja, super und den sieg war ein meister des kampfturms okay das ist irgendwie ein gutes zeichen dafür dass ich vielleicht den kampfturm abgeschlossen habe ne? also bis auf teamkampf ne? weil ich weiß nicht wahrscheinlich nicht aufnehmen werde schon vor wenn ich einen teamkampf hier äh, wenn ich einen Kampf komplett geschaffen habe, aber ja, ja toll, nur wegen Band. Ich hätte jetzt gedacht, weil nicht jetzt noch irgendwas super geiles, aber anscheinend nicht gut. Ja, also, Stress für nichts. Ich meine, wir haben eine Uniform bekommen davor, aber ja, aber vielleicht gibt es ja noch eine Belohnung. Ich werde wahrscheinlich mal nachgucken, aber ja, das erste würde ich dann sagen, das war schon wieder. Und ja, wenn irgendwas passiert, tue ich noch was reinschneiden. Und wenn nicht, dann war es das für diesen Partner. Abonniert, kommentiert, liked und also was. Hallo De leon du auch hier im Doppelkampfturm-Dingen? Äh, ja, natürlich habe ich es noch mal im Doppelkampf hier versucht und ja, guck mal mal, bla, bla, bla boom. Also mal was schaffen. Ich habe nur einen Kampf gemacht danach kam von De leon Also weiß nicht. der Kampf, der war auch nicht so einfach. Also ja, mal gucken, wie das hier abläuft. Ich habe ein bisschen Angst. Versuchen wir es mal. Ich schaue natürlich erstmal Tarnsteine raus und versuche ich hier mal Klebenetz. Oh perfekt. Ich habe nicht vor anzugreifen. und ey, das kannst du jetzt nicht machen. Das ist unfair. Das illegale Moves, wortwörtlich. kleben so, Klebenetz, das sorgt dafür, dass eingewechselt Pokémon langsamer werden. Muntarensteine, das ist darum um Delions hier vollkommen zu verdichten. So, was mache ich jetzt? Ich könnte Ramos einsetzen, ich könnte... Ich weiß nicht. Er wird auf jeden Fall jetzt... Hm, warte mal. Da kann ich das nicht noch mal Schutzschild einsetzen, deswegen hier... Oh mein Gott, das machst du jetzt nicht echt. Da ist jetzt voll unfair. Ich muss gehen mit einem Schatt weg, bitte. ja Gut, und äh, Intelligence noch nicht angegriffen. So, trotzdem betroffen. Was du jetzt. So, Luak, Welcher verlangsamt werden müsste. Durch Tarnsteine. Was? body press und donner auf durag müsste den ein wald müsste auf jeden fall schneller sein als den sein facetten auge plus donner und da ist chance zu treffen ok kleben stellen wir fest hat nichts gebracht geil das möchte ich nur treffen kommen lehmbrühe Nein, da tut er genauigkeit senken. Der hör auf damit. Da voll links. So, Donner, weg mit dich. Hier geht er ja voll linken linken Taktiken. Ey. Ich habe schon gedacht, dass der mit sowas kommt, ey. weil ich irgendwie nicht erwartet habe, dass er keine Ahnung mit. Wow, das Doppelteam gespammt und ich treffe dich trotzdem mit meinem Stahlos voll ja, einfach jetzt der Kampf genau und der letzte Kampf da war irgendwie so gegen Koboien, also dieses äh, dieses äh, äh, äh, Pinguin fiel und ja in Kombination mit Hagel und äh, Aurora Schleier was irgendwie den kompletten Schaden halbiert auf der anderen Seite aber ziemlich nervig weil man hat immer wieder seinen komischen eisbock schäden jetzt zurückbekommen ja war nicht so nett deswegen hatte ich mir jetzt irgendwas schlimmeres vorgestellt aber das sieht sehr gut aus ich habe noch zwei fitte pokémon schau auf jeden fall mein eins davon ist anfällig gegen gegen wasser aber vierfach anfällig gegen wasser aber egal ich setze gegen dich hier ein oder oh, sogar gegen beide. So einfach nur, um komplett sicher zu gehen, tue ich mal Deiner Maxen. Nee. Ich möchte jetzt nicht, dass der, weiß ich eine Handgranate aus seinen Stiefel rauszieht oder so. Also ich möchte ganz sicher gehen, dass ich den auch vernichte, auch wenn das jetzt voll der Overkill ist. Ich glaube, mein Q bay müsste schneller sein. Ja. Cool. Oh, und das war ein relativ chillig. <lacht> oh, ich mache mich größer. doch ich mache mich wieder kleiner, ohne irgendwas gemacht zu haben. Und hätte hattest mehr Streit selbst halb als ich. Okay, das war einfacher als gedacht. Cool. alles klar selber cool der Bank zehn erreicht super bei klasse da kommt ich, glaube ich noch mal all die Belohnungen die ich beim Einzelkampf auch bekommen habe ne? Fähigkeit Kapsel riesige minze und gp die ich ich weiß gar nicht wofür ich die nur ausgeben soll eigentlich ich habe mir schon all diese Bänder hier geholt für ev training und also was also ja so ja 37 genau Also war dann sehen wir uns in der hyperball klasse vielleicht mal schauen ich weiß nicht bis gleich okay Hier ist der in der Hyperball-Klasse im Doppelkampf und ja, ich habe auch sehen schon eine Zeile von ihm weggedrückt, aber ja, sie haben wir auch nie erfahren, was ein großer Traum ist. Aber egal, das kämpfen uh, Doppelkampf, ja, mein Team ein bisschen als zum letzten Mal, glaube ich. Und ja, oh Gott. ist nicht gut für das Setup, was ich hier gerade habe, ja, schon mal sehr geil ich habe nichts was ich machen kann gegen die viecher tarnsteine und eben jetzt werde ich jetzt nicht so gebrauchen so, ich könnte donnerwelle einsetzen aber ich überlege gerade was werden wir einsetzen da wahrscheinlich ne? start kommen wir ja gerade ja. kann ich nichts machen also ja ja, boom, ob das... Oh mein Gott, ehrlich. Fokus gut. Kannst du mich machen. Trotzdem. War voll unnötig. Ich will direkt leben dadurch. Nein, du... Jetzt kommt er ja wieder mit zwei Ja. Nein. Alter. So ein Dreck, ey. Tarnsteine für hört. Glurax sind schon mal ausgelegt. Also muss ich überlegen, was soll ich als nächstes ein. Irgendwie schaffe ich hätte nie die erste Runde zu überstehen, ohne dass irgendwie eins meiner Pokémon kaputt geht. Ich voll nervig finde. überlegt Hier gerade, was mache rechnen jetzt? und Sagen wir machen bekorn muss felswerfer einsetzen als deiner max version na ja das wird nicht gut ausgehen schon so eine blöde startkombi kombi und also was ich hoffe du setzt als nächstes ein. habe ich jetzt echt vergessen den zu Oh mein Gott, das ist nicht wahr? Ey. Jetzt habe ich vergessen, den zu deiner maximieren, ne? Ich habe ich, hab echt vergessen den zu deiner maximieren. verarscht mich jetzt hier. Super, schon mal voll verschwendet, ja und uns kann jetzt nicht mehr angreifen. Das ist auch sehr toll. Mhm. Geil. Super. ja, ja. ja ist so gut wie tot aber bringt es nicht was ich einmal verdrückt äh, als vermasselt also, ich kann noch mal hier weil ich wir fünf Kämpfe machen das ich wieder gegen den kämpfen ne? ja vielleicht aus meine stimme dass ich äh, nicht so Glücklich darüber bin, ne? Okay. Das, ist das. das? wird wahrscheinlich auch schneller sein, also ja. das war Ich kann nicht eigentlich weitermachen ja, ja. Nina Flora, geil. Da geht auf Dings, gut. Ich jetzt dann auch so blöde und macht irgendwie was ganz dämliches. ja ich werde noch hochgehalten. Wenn ich alles mit einem Schlag haue dann kann das noch was. Komm, vertraue dir, mors dünner flut oh Nein, das macht jetzt die ange dem ein stärker, ne? Ah, okay. brühe geil jawohl habe ich echt noch glück katapuldra ich am drachen äh, angriff jetzt drin, also, Rüstert. Oh nee. ich hat jetzt noch mal an Au. Aha, dreck wenn er noch mal einsetzt mit halben Schaden macht, oder ein Viertel Schaden glaube ich. Und könnte vielleicht noch was werden. Angriff bringt nichts. Zahlenangriff muss senken. erdkräfte nee. Er hat noch hin Warte mal, wie funktioniert das jetzt? Hier ein Step. Also schon würde ich habe lebensort ausgerüstet also bitte sie hatten jetzt alles ab so, jetzt muss ich noch überleben glaube ich was das noch zählt oh gott 2 ap ja gibt es jetzt nicht oh mein gott Was? eine stärke habe ich jedes mal um ich kann nicht als sein talent zu bewundern mein gott das war so knapp Ah stärkstes bla bla bla bla bla bla bla fähigkeit kapsel ich nicht wirklich brauche bla kann man bla bla bla bla bla bla bla 50 gp von denen ich nicht weiß wie ich nur ausgeben soll eigentlich. Aber okay. Gut, noch eine Stufe, kommen, die schaffen wir auch noch irgendwie irgendwann. Ich glaube an mich. Bis gleich. Guck mal, wer da schon wieder steht. Der De Leon. Ja, im Teamkampf diesmal. Doppelkampf meine ich und ja. Guck mal, ob wir den jetzt auch noch mal gebacken kriegen und jetzt liefern wir uns beide einen Kampf im Kampfturm. Was liefern wir beide uns im Kampfturm, den allerbesten erkennt. Los weil sie ich habe das, Gefühl, das wird nicht so einfach aber ja, schauen Dungard und katapult schon mal eine sehr miese Anfangstruppe. aber nicht so unmöglich glaube ich so tarnsteine wegen ja, und dann ich habe das für Dungard wird als erstes königsschiff einsetzen deswegen setze ich ja wieder wasser ehrlich. er hat nicht königsschild eingesetzt super ah, okay. taktik wechseln oh mein gott ey. jeder spielt hier sofort mit dings und er macht natürlich erst anderes spukball warum nicht er setzt bestimmt jetzt als nächstes dings eine königsschild fällt mir schon mal nicht so wie das hier abläuft mm -mm. Oh. kann ich wirklich ja, machen also ja, den und sehr effektiv auch nicht sehr effektiv super kleben wird nichts bringen gegen du Na, mache ich denn jetzt der wird nicht noch mal dings einsetzen ich weiß ich mache es trotzdem aber oh der hat nicht dings eingesetzt okay schild alles klar was warum hat er so wenig abgezogen Jetzt so ein Teil schon mal gewonnen, glaube ich. Gott, da läuft überhaupt nicht gut gerade. spukball ich Mach mich fertig hier gerade. Äh, nichts. Glaube ich nicht. Das könnt ihr dir vielleicht teuer zu stehen kommen gerade. er hat, glaube ich, einen riesigen Fehler gerade gemacht. Los, Mars, die rein. Mm, mm, mm. Oh, nein nein, nicht du. Um Gottes willen. Ja, den... So, jetzt könnte ich irgendwas anderes jetzt ja machen. So, du musst weg. kommt. Schaffen wir. Ich bin.. Ich hat so ein gutes Gefühl gerade. hat hatte ja gerade Plugknopf. Es kommt, kommt, kommt, kommt. Ich muss schneller sein. Ich bin, glaube ich, nicht schneller als die seinen Glurak, aber... Der glaube ich, nicht... Effektives gegen meinen boss ne? der, der, hat glaube ich nur eine Drachenattacke, ne? Also, aber das ist kein step also eigentlich glaube ich, hoffe ich. Also komm, Mega Feuerflug. Oh nee, oh, da los. Okay, jetzt sowieso nicht mehr viel reißen können. So ist jetzt mit so blöd. Der hat das Feuerflug hier aktiviert. Ist ein bisschen doof, aber dafür haben wir den sein Glurak. Feuerflug, da wird ein bisschen nervig. Leider, da wir haben noch Regen. So, ist auch noch da wird auch nicht so schnell frecken. Ich bin schneller als den sein wie ich So. ein bisschen. Sehr doof. Ach ja, der hat der Paralyse, genau. So, was will ich jetzt eher machen? Ne? das ist jetzt die Frage. So, ja. ich mache das so. Rom. Und du machst hatte Richtig stärker. So. Wehe, du gehst jetzt in Dings. Okay. wo ich etwas Glück mit dingen hier, ja, mit äh, Paralyse. Vielleicht setzt es wahrscheinlich Draken mit ein macht sich fertig was ja. ja, Nein. Oh. Gott. Und ich habe jetzt Dings eingesetzt nein weil das letzte pokémon hat der hat ich kann jetzt nicht noch mal angreifen Macht macht einmal pause danach Bonk. direkt weil es den letzten pokémon er hat gott rum oder so ist dann habe ich verloren nein nein warte lieber, hallo ich muss noch ein zwei runden aushalten kommen hat nichts. Nee. Na komm, halt mal. Voll, da Volltreffer. Los Regen. Kommt das schaffen wir. Hm, ich will treffen. Also, komm, ergeben. Ah ja. Okay. 90 Prozent. haben Schon halt, halt mal aus. Nein, ich bin zurückgeschreckt. Nein, das gibt es jetzt nicht. Oh. oh Dreckskerle. Oh mein Gott. Kann ich nicht einfach noch mal hier reingehen, den bekämpfen? Ich mache das noch mal jetzt hier so. Das wird doch bestimmt klappen, oder? schon kann ich direkt mal gegen den kämpfen nee. verdammt so ein dreck ich habe gerade herausgefunden dass man einfach vor den kämpfen speichern kann das spiel tut nicht zwischen den kämpfen speichern also ich konnte jetzt ich habe jetzt vor den kampf gespeichert habe jetzt noch mal konsole ausgemacht und geladen und das kann ich schon wieder gegen was ich dachte, die leon kämpfen es sagte nicht dachte man ich speichern automatisch in dings so kampfturm und so was alles wenn das so ist kann ich das halt ja immer wieder versuchen magsatz und rione gut versuchen wir dem so lange sich diese weise gewinnen ne? das ist übrigens ein ziemlich schweres team ja schon wieder ja, ich muss tarnsteine wegen dem jurak ausballern hm, was soll ich denn dagegen machen spitzer verteidigung senken ja, max hat es ein bisschen schwächer auf der brust aber ja, nicht so schwach hat er wieder hier eins ein schlag weg ja nachkampf genau äh. Ich noch nicht mal meine Tarnsteine raus. Das ist bestimmt auch wieder fluchtknopf oder irgendwie sowas, ne? Steinpolitor. nee. Warum die Arme so nach oben gemacht? So, komm mal, Bro, komm her. warte mal, wenn du jetzt fluchtknopf hättest, ne, dann wäre perfekt. schade. Um und du bist schon mal weg die Johnny wird jetzt nicht schneller als dings was wie bitte ist jetzt schneller als er kann irgendwie nicht sein ey. Die ist verdammt langsam oh, ja stimmt Kein Ziel mehr da cool er setzt jetzt über ein oder kann ich links einwechseln wegen links war mache ich jetzt das ist eine gute frage natürlich Mars, ja deiner maximieren los schicken und ich weiß nicht was passieren kann die ist jetzt halt schneller ne? das kommt noch mal so funktionieren also wenn ich jetzt verliere dann kann ich einfach wieder den spielstand laden und dann kann ich schon wieder gegen den kämpfen ich dachte immer die tun zwischendurch speichern zwischen den kämpfen gerade damit man so weit nicht machen kann das ist halt voll einfach Irgendwie, man könnte diese Animation überspringen, aber dass ich das, das jetzt mal bei deiner Rates und so was anzugucken oder hier im Kampfturm ist ein bisschen nervig. Ey. Das ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schwierig ist, dass wir also NPCs irgendwie so Dynamax-Mini werfen, einfach den Ball und das fliegt wird größer. Man sieht, man sieht einfach nur den Ball fliegen, die werden größer. Aber man jetzt hier nicht einfach machen können. Okay. feuerflug nein nicht schon wieder nichts aufgezogen so aber du bist auch weg wo mein Gott der Mund tatsächlich der Trihornio jetzt mit einer Steinpolitur schneller als alles andere das scheint mir irgendwie nicht richtig so das ist das nächste ob ich sagt nicht das, das kaputt katapulter okay, komm komm komm komm komm willkommen raus okay, nee warte das ist schlecht Aha. Äh, wegen eis attacken aber eis ist neutral gegen Mars, ich mal mein, diese bocken an die hier gegeneinander kämpfen Erdbeben hat mir nicht so viel Schaden gemacht, Aber ne der kommt, der kommt jetzt er dran, ne? Frage ist ob er jetzt, er eher als er ankommt kommt. Dann machen wir so. Dann machen wir so. hat das funktioniert. mein Gott! Dachenstoß. Wo kommt der denn auf einmal her? Ja. was? hat nicht funktioniert. Okay. Ding deiner max Pokémon funktioniert hat nicht. Cool. Gott. das wird den glaube ich nicht erledigen. Ne? Oder komm. Jawohl. ein mm. Hammer. Boom. Ist darunter runtergeprasselt. Oh weiter Versuch gegen den Dreck geklappt Dank dir hauptglog und Blablabla bla bla habe ich es so weit gebracht schon wieder haben wir schon gelesen was war vielleicht der Bestkampf der jemals nein hat schon schwierigere hier glaube ich so herzlichen Glückwunsch noch mit einem Band und mehr nix geil so mal irgendwie so ein flashy Medaille oder Trophäe oder irgendwie so. Hat nur so, hey, du hast den Sieg hier, deine Pokémon jetzt Bänder. Vor allem sind hat genau die gleichen Bänder wie im Dings hier, im Solo Dingen. Oh. Ich dachte jetzt, ich habe ihn gelöscht von der Existenz hier. Seine Existenz gelöscht. Ich will berichten, sind von dem Sie, mein Gott, warum ist das da oben? Ne, to mir Meisterband, cool. die Hälfte von denen hatte die schon, glaube ich. Gut, dann hätten wir da doch erledigt. Ne? So, somit haben wir jetzt, glaube ich, alles erledigt, was man erledigen kann im Normalspiel. Ne? Und ja, würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es dann. Das ist Part. der müsste Part. Ich komme jetzt gerade durcheinander mit meinen eigenen Parts hier. Ich sehe die gerade vor mir. Muss der ja 72. Part sein. Ne? Das heißt, der 73. Part wird dann das DLC sein, was ich mir wahrscheinlich gleich so ungefähr unterladen werde und dann irgendwann in Zukunft aufnehmen will. Und ja, in dem Sinne freue ich mich schon, um zu sehen, was als im DLC auf mich wartet. Sehr viel informiert habe ich mich nicht. Ich habe so die. So, ein Trailer habe ich glaube ich gesehen, als damals hat die jetzt hier ausgekommen ist. So ein paar Bilder von einigen Pokémon sehr informiert habe ich mich eigentlich nicht. Also kommen wahrscheinlich ein paar Überraschungen für mich da drin. Und ja, freue ich mich schon. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Und ich hoffe, ihr hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, wenn euch dieser Part gefallen hat. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.